Hat der Emil einen Lieblingsplatz auf dieser Welt? Der Emil ist eigentlich überall gern, aber am liebsten halt am Südpol. Es geht nichts über die Heimat. Hofer, mochte das auch solche Sorgen, dass bei uns anscheinend in letzter Zeit wieder so viele Illegale aufgegriffen werden? Wo ist ein Illegaler? Ja, die, die illegal über unsere Grenzen kommen. Aha, gibt's schon wieder der neuen ÖVP-Korruptionschats. Nein, ich meine, die, die einen Asylantrag stellen. Ja, weil wir nachfragen. Die Ungarn winken die einfach durch, die Schweizer auch. Und die wenigsten bleiben ja tatsächlich bei uns. Hängen. Ja, ja, aber die, die hängen bleiben, die bleiben in unserem Sozialsystem hängen. Das ist aber auch der einzige Grund, warum in Österreich bleibt. Obwohl so prickelnd wie es einmal war, ist es jetzt nicht mehr. Wie meinst du das? Ja, bei uns gibt es jetzt auch diese Tafeln, was ein ist, wenn du mich fragst. Vor ein paar Jahren haben wir die Deutschen ausgelacht, dass die ein Sozialsystem so ausgehöhlt haben, dass die Leute in Altersarmut fallen, weil sie es hinten und vorn einfach nicht mehr ausgehen. Das meine ich nicht. Warum ist unser Sozialsystem der einzige Grund in Österreich zu bleiben? Ja, also bitte, schau dir das Land einmal genauer an. Schein ist was anderes und dann hat die Leute furchtbar, furchtbar. Wir sollen da freiwillig da bleiben. Sag mal, wie bist denn du, benannt? Nicht Schein? Land der Berge, Land am Strohne. Österreich hat mit seinen Bergen, Seen und Flüssen einige naturbelassene Sehenswürdigkeiten zu bieten, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Naturbelassen? Was sagen denn da die Tiroler Seilbahner dazu? Wollten die nicht einen Berg wegsprengen? Na ja, wir haben ja nicht nur Berg. Berg. Zum Glück, sonst wird man gar nicht mehr sein. Was sollen das jetzt wieder Hausen? Na, die Leute sind bei uns so verbohrt, weil es halt rundherum die Berg gibt. Da tut man sich dann eben schwer, die Gedanken über weite Felder schweifen zu lassen. Und neue Gedanken, das geht gar nicht. Das stimmt ja nicht. Heimat großer Töchter und Söhne, Volk begnadet für das Schöne. Die tausendjährige Geschichte Österreichs kann sich wahrlich sehen lassen. In unseren schönen Städten erwarten sie nicht nur Museen, sondern auch Schlösser und Baudenkmäler, die Österreichs vergangenheit lebendig erhalten. Nur das kannst du laut sagen. Die Nazis werden immer los. Gebete immer diese kurze Episode, dabei ist die österreichische Geschichte so reichhaltig. Es hat schon vorher gegolten, und es gilt noch immer ein Weltkrieg, der nicht von einem Österreicher ausgelöst worden ist. Zählt nicht, deshalb habe ich ein wenig Bauch gehabt, dass der Mehammer seinerzeit zum Putin gefahren ist. Ja, aber das ist ja nicht alles, was für Österreich steht. Jo, für unsere Keller sind wir natürlich auch weltweit berühmt und berüchtigt. Frei und gläubig sie uns schreiten arbeitsfroh und hoffnungsreich. Aus! Aus! Aus! Den Trauermarsch heute schon gar nicht aus! Außerdem. Also Du kannst sagen, was du willst. Den Hauptmakel von dem Land kannst du nicht wegargumentieren. Und der wäre? Österreich hat keinen Meeranschluss. Heute ist ja schon, das ist sinnlos. Ja, weißt du denn nicht, dass man im Himmel den ganzen Tag nur übers Meer redet? Und als Österreicher kann man dann eben nicht mitreden. Also wer bleibt schon freiwillig da? Toi toi. toi, toi.